<lacht> ich mir gerade das eigene Wasser Glaubst ja. du mir gerade mein Wasser? Ja. Hey, und jetzt kommen wir zur dritten Folge von wow, Solar. Heute ist wieder der Steve dabei, aber nur im, im Skype. Hallo. Und ich werde jetzt gleich joinen zu seinen Koordinaten geben, die er, was er mir gesagt hat und versuchen aber Äpfel, Leder, ah, ich bin in der Höhle und ähm, Äpfel, Leder und keine Ahnung, was war das Letzte? Äpfel, Äpfel Leder und keine Ahnung, Zuckerrohr, wenn du findest. Genau, nice, ich habe zwei Leder, habe ich ja schon. So, es ist keiner am Server. Ich geh jetzt einfach wieder aus, von der Höhle, hey bin ja fast bei dir, 300 Blöcke entfernt, circa. Circa. naja, ja, ist schon gut, du kannst ja auch in deiner Höhle einfach dahin buddeln, Nee, dann habe ich keinen Zuckerrand, den Spaß, jo, und Äpfel ja. brauchen wir ja sowieso noch, Ja. arm, die Richtung ist ziemlich schwierig. die Richtung ist besser, <lacht> Hey, läuft's. Hey, die eine Richtung ist gerade kein Baum. Das sind alles nur Birkenbäume, die, die, die droppen so schlecht Äpfel gefühlt. Ja. Das Aber sie auch. droppen welche. Ja. Leute, die spielen halt einfach gar nicht, so. Ich glaube da oben sind normale Bäume, den nehme ich dann. Ja, das ist englisch schon viel angenehmer mit Iron Rüstung und Iron Schwert, wenn man drum geht. Alex müsste dir jetzt eigentlich Strike geben. Warum? Weil du in die Gruppe im Chatlog nicht äh, X2 Mumu reingeschrieben hast. Also, so ein Scheiß muss man ja machen. Ja. Ich hab ihn die Regeln gelesen. Nein. Ich, hab's, ich hab's jetzt gemacht für dich. Oh, danke. Okay. Der Grund, warum vorerst kein Easy Varo kommt, okay? Ja, hab ich grad durchgeschaut. Und? Ja, der, der Server ist offline, er schaltet dann auf online und irgendwas passiert dann, keine Ahnung. Ach nee, wenn der Server online ist, passiert klar was. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin gehört, bei so einem Biom. Da war ich gefühlt noch nie. Da ist Dirt am Boden und so ein Shit. Aber ohne Gras. Dört, das dörte. Was? <lacht> <lacht> ja, Alex, das dörte. Dörte? Dörte? Dörte? Frauenname. Dörte. Okay ja, witziger Name. Dort. Dort. Ich bin schon Level 9. Läuft bei dir. Wenigstens habe ich halt am zweiten, der was redet, dann bin ich nicht ganz nah. Wieso? Du hast doch immer dabei. Ja, aber der redet halt nichts mehr. <lacht> bin ja so. Ciao. Mhm. Jetzt haben wir schon so zu zugetreten. Zwischenzeit sind Bäume. Ja, für Äpfel. Also kannst du kannst ja irgendwas mit mir reden. Du kannst die ganzen Nichts. Bäume abbauen, kannst dann mal rumlaufen, kannst gucken ob du Zuckerrohr oder Kühe findest und wenn du keine findest, läufst du zurück, dass du die Bäume weggespawnt und dann liegen die Äpfel am Boden. Ja, das mache ich jetzt nicht. Wie es passiert ist, dass du irgendwie in der Nacht schaust. Weiß ich nicht. Genau, genau, Alex. Wie kann das sein? <lacht> ja, die Wahrscheinlichkeit liegt... Joa... <lacht> <lacht> so, grob geschützt. Und bringt genau und in die Holzbalken alle mit, wir brauchen Holz. Ja, Holz haben wir genug, das ihr. Ich hab gar kein Ja, doch <lacht> haben wir genug. Mein ganzes Inventar ist voller Holz. <lacht> wir brauchten mehr. Ah, irgendwas wollte ich ansprechen. So. Ah, genau, wo siegen die Zeit, wie lange ich aufnehme? Äh, bei OBS? <lacht> Ja, ich weiß. Das steht gerade mhm. 4 Minuten, aber das ist ja umständlich. Achso. Ja. ja. Entweder du wirst automatisch gekickt oder nicht. <lacht> ja gut. Eine Stunde lang aufgenommen. Hey, wann ich ist gestern, das? Ich habe gestern auch aus Versehen 22 Minuten gemacht. Nice. Aus Versehen. Und deshalb bist du schon voll ja Nein. Die, die DIAs hatte ich in den ersten 10 Minuten. Genau. Ich habe da, hab da nur einen Charm, Dave. Hey, Äpfel, Äpfel, Äpfel, überall Äpfel. Echt? 1, 2, 2, 2. Ey, das ist super, das fängt schon mal an gut da Ja, ich bin mal kurz aufgehauen Okay <lacht> Also aber wirklich aufgehauen Ja, sicher? Ist er also, gerade mit in der Aufnahme? Ja? ja? Ja, sicher Sehr gut Nein, nein, da bin ich in den Server Ach so. Was kriegst denn du denn mit? <lacht> Hab ich geschaut, wer auf dem Server um ist Na hm. Vielleicht ich will zu meiner Mama. Geh mal auf Okay. Eieiei, <lacht> <Okay. lacht> diese Gespräche heute werden nicht mehr... ...schön, ne? Wie leuchtet da alles aus, damit ich die Äpfel dann später sieht? <lacht> ja, vor diesem Tag. Hoffentlich. Das will ich mal Äpfel klauen gehen oder weiter bauen? Weiter, okay. Oh. Hätte ich gesagt. Aber nicht, dass die dann dies spawnen. Ja, die ganzen 15 Minuten halten uns bestimmt, oder? Genau, no, hast du ein Skelett gesehen? Ja. Ist mir der Wurscht? Na, no. Hey, mittlerweile sollte ich da irgendwo wenigstens noch eine liegen, damit nicht alles despawn. Es liegt einfach kein einzig. Der Zombie hat sich ja auch Aufklappt. Ja, kann halt echt passieren. Das no, Skelett, ein Creeper. So, das. Hä, hey, auf okay. drei. Als ob nur so wenige droppen. Ja, warte mal, jetzt habe ich da eh ziemlich gut schon mal alles gut. Jetzt müssen wir mal weiter abbauen. Ist irgendwas hinter mir? Ja, ein Creeper wird das tut ja eigentlich easy überleben, oder? Mit der Armrüstung. Ja, Helm habe ich jetzt noch nicht. Ja. Aber das, ja, das, ja, das macht es jetzt auch nicht mehr voll aus. Nein, normal. Müsstest easy überstehen. Ja, er kommt ja schon gleich, oder Zumindest hat man eh vor, bevor er explodiert. Eigentlich hätte ich mehr Fahrer können. Von mit. Kein Stress, Leute. Glück Stress oder eben? Wir es nicht <lacht> <lacht> immer so tun, als ob wir nicht alles sieht. im Leben. Alter, oh, wow, oh, Äpfel! Äh, wir besorgen Apple Hashtag 2 mm -hmm. hey, Wo ist denn der Rundschwöker? Ha, der braucht uns mega. Nähler Ich wollte natürlich jetzt nicht rassistisch sein Es <lacht> ist mir nur ausgekommen, Leute Nein, nein, wir haben, halt einen, wir haben einen jugendfreien Kanal Nur damit es jeder weiß Ach so ist das Ja, ja Ja, die Eat Zombies sind ja das Schlimmste auf dem Kanal ansonsten. Ja und der Steve, der macht gerne Team-Kills, muss man aufpassen Mhm. Ich hab schon vier App, also soll ich mal weiter latschen oder? Ich brauche zu mehr äh. Ja, soll ich mal eine Hacke machen oder soll ich mal abholzen? Ja, wir haben mittlerweile schon 7 Minuten. Ich hab gesagt, ich mach die ähm, Axt kaputt. Hört sich Dann sammeln wir, auch die ganzen App rein und baue Serverblätter ab. Ja, du... Ich ja, was? das spiel ich aber nicht gesehen, aber es ist nur? Ja, was ist denn da los, dass erstens alles ausgereicht hat und da geht's auch schon. Und da kommen wir so viel zusammen, als ob wir auf Hardcore spielen. <lacht> aber wenigstens haben wir schon früh. Ja, wir spielen auf Hardcore, ich weiß. Das war der Witz dabei, der war ganz schön. Ja, das war echt witzig. Ich war mehr als witzig. <lacht> <lacht> und? Hab nicht so eine geschildete Runde gehabt. Mal ein bisschen Oh, passt. Und liegt noch irgendwo ein Sechs Äpfel schon. Das ist auch Schwert. Das ist Siebte. Hallo Steve. Äpfel, Alex? Sieben Äpfel, ja. Aha, oh, dann haben die weiter. Okay. 4 Äpfel wären, Müsste reichen erstmal. Ähm, um, ich hab da alles abgekloppt. Ich war alles schön ausgereicht da oben. Jetzt sieht hm. man, wo ich alles abgeklopft hab. Wunderschön. <lacht> das ist wunderschön. Oh, das das ist da. Ach der Äpfel. Ach der Dreaming. So, was richtig muss ich denn? 45. In Richtung, minus. In <lacht> Richtung. Ja, da du erkennst zwar jetzt noch einer droppen und das sieht so uns nicht. Mhm. Schaffe ich, musst muss zu 45, gell? Äh, beim ersten? Ja. Ich Mach richtig fast da. Beim anderen minus 100. Ja, perfekt. Mhm. Ja, bin ich fast da. Ich bin auf einem riesigen Bergen, du bist auf der Earth, oder was ist denn das mit dir? was war 45, 11 und 101 minus, gell? 45? Ja, ich muss eigentlich nur noch Backup. Alter, was sind das alles für Ich Wasser durch, oder? Nein. Ich baue da ein paar Kerzen durch, aber. Ne, die erste war doch. Die erste Koordinate war doch 45, die zweite war 11 und die dritte war minus 101, oder? Ja, Wie kommen wir zu 101 für den Ja, jetzt gehen wir gerade so. Ja, mach ich ja schon, du kleine. <lacht> er hat immer so einen Stress. Ja, er, er krobt dreimal im Kreis Na, auf der gleichen Ehe. Ja, schau mal, jetzt lande ich zum Schluss genau richtig. Da ist nämlich eine Schlucht, ich muss ein bisschen aufpassen, hat das Steve gesagt. Mhm. mhm. Besser spaß eine Treppe runter oder so. Ja, ich mach's so komisch halt, so wie du gemacht. Oder machst. so wie ich. Ja, genau, so komisch. So komisch. Ich soll die Eisen eigentlich noch mitnehmen. Mhm. Ja? Mm -hmm. Ja, mir fällt nur noch der Helm, dann bin ich voll iron. Cool. Alter, <lacht> oh. <lacht> mein Inventar ist voll, ich hab so coole Blöcke. Oh geil Oh. LOL. Ja, ich oh, hab's kein Wassercure. Hm? Nein, ich habe kein Wassercure. Hast du die Schlucht gefunden, ne? Ja, dann müsste irgendwie oben. Geh einfach zuerst in Wand und ballert, äh, knall dich da runter. Hä? Okay. mit zu einer Wand und dann runterbauen. Ja okay, also easy say in mir, Action. MLG wird nicht gemacht, Man wird, du springst nicht mit dem Wassereimer da runter. Ja, ich hab keinen Wassereimer, das ist cool. Ja, das wäre aber auch ganz schön gemütlich schief. Da drüben ist Wasser. Da ist Wasser, ja, bauen wir uns um. Hast du das schon Obsidian gemacht? Ja. Ja, okay, ich könnte mal einen Wassereimer machen, das wäre schlau. Ich hab zwei. <lacht> <lacht> <lacht> außer, wo, außer wo ich gebrannt habe in Lava, da hatte ich. genau da hatte ich gar kein Wasser. Ja gut. Äh, und ich war um. bis auf zweieinhalb Herzen runter. Kann man machen. Muss man, ne? nee. Ja, ähm, Zuckerrohr und Leder habe ich leider keinen gefunden. Wir brauchen die Leder. Leder, Leder, Leder, ja habe 10 E-Fans, was ich mal verbrennen muss. Brennen Tür. <lacht> Aber es ist alles geplant, Herr Philipp, und du musst mhm. immer, immer so Ich hau mal. <lacht> ah, das ist Core Dirt, Red Sand. Ach, das sind alles du <lacht> ah, Was gerade so ein Swann Gefühl. Bist du mal mein, bei meinen Koordinaten, Alex? Ja, irgendwo in der Nähe da. <lacht> ja, exakt brauchen sie nicht, oder? Wenn du mich dann findest. Ja, Aber ich kann ist. mich ja auch vor dich stellen du siehst nicht. Nein, nein, nein, das passiert nur. Bei Waro. Ah, ja genau, bei Revo. Bei Waro nicht. Hey, was soll ich jetzt denn machen? Ich bin lava cool. Wie, was hm. soll ich machen? Was, was, wie, was sollst du machen? Ja, cool. Ja, Diamanten suchen. Diamanten suchen? Ja, ich weiß ey. aber ich wollte es noch mal Das ist doch überall Redstone. Ja. Redstone. Hm. Soll ich angeblich nur Diamanten lesen? Wirklich? Ja, ja. <lacht> ja Redstone ist du Diamantenebene. <lacht> oh, hey, was ist denn mit dem Himmel? Dann brauche ich da Wasser, das wäre echt cool. Oh, das Wasser. Ja, das Wasser kommt da oben. Ja, ist mir wurscht. Ja, ohne Wasser würde ich da nicht einmal dem Rücken. Das ist über Lava da unten. Ja, genau. Du hast geguckt, dass du da für elf bist? Ja, ne. Ja. No, bin no. ich bestimmt jetzt nicht danach. Ich nehme mir gerade das eigene Wasser weg. Hast du mir gerade mein Wasser? Ja. Ich also bin noch eins. Das wird so einfach. Das wird so einfach gewesen, Leute. Klaue wie sein Wasser, das wird der Titel. Ich bin kein Wasser. Ja mein Community hat sich aufgeregt, entweder ich Spoiler mit meinem Titel oder ich mache Clickbait. Was mache ich denn, wenn ich beides nicht machen will? Mach's einfach so wie du denkst. Ja, ich mach einfach jetzt ein Stivik. Ich glaube Stevie sein lassen. Clickpails. <lacht> <lacht> das ist ein ernsthaftes Thema da auf YouTube. Ja, weißt du, ich habe mit deiner ersten Folge gehört, das sah total geil aus, wo ich dann so geredet habe und bin dann mit meinem, mit meinem Skin so rumgehüpft, weißt du, wie ich als mit der reden würde. Du so, hol mich also mal raus, ja? Ich komm gleich. Ich renne erstmal an dir vorbei. Ja genau. Dann bin ich auch noch vorbei gerannt. <lacht> ah, die erste Folge ist so richtig trollig. Der hat mir so richtig gut gefallen, wie ist es geschnitten, habe. Die erste Folge war cool, ja. Ja, die war echt witzig. So meine schon gesehen, Digga. Nee, nee, ich habe mir keine Zeit gehabt. Deinen habe ich mir voll mal kurz durchgeswitcht. Geswitcht. Hey, war die ersten zwei ersten zwei Skills von ein, äh, Kills von einem geschnitten waren schon nice, oder? Ja. Ja, mit der Stadt und mit der Hand und jeder denkt so, uh, der hat zwei Kills in wirklich also, <lacht> <lacht> <lacht> Der dritte Rester, der dritte Restart, So richtig Clickbait. First and Second Kill ja Alex. Mm. Yo, ähm, was habe ich hinten noch? Meine Öfen, gell? Ja. ja, ich würde echt nichts behaupten, aber ich nehme schon seit 15 Minuten auf, gell. und mich haut es nicht aus, dem es selber aus ist, Steve. Nein, das habe ich nicht. Ich habe nichts. Ja, ich auch ja, nicht. Es ich... aber... tut, tut mir dass du muss weiter. Street aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, weil wenn man doppelt aufnimmt und zahlt es insgesamt weiter. Und ich kann mich nicht mehr äh. Ja, aber ich soll Wie, wenn man doppelt aufnimmt? Willst du doppelt aufnehmen? Nee, wenn man aufnimmt. Also zweimal OBS auf. Nee, wenn man aufnimmt und dann aufhört und dann noch einmal aufnimmt. Also zwei Aufnahmen noch. Mhm. Ja. Ich weiß ich weiß nicht, wie lange du schon drauf bist, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin auf Höhe 11, das ist cool. <lacht> ich bin ja Admin, ich werde ja drauf gehen. Ja drauf gehen darfst du nicht, denn war aber du hast verloren. <lacht> hm. oh, Axt kaputt, aber Alex, das war auch 4. Ja, und alter, hast du die Folge schon angeschaut, wo du gestorben bist? Nein, das ist schon hochgeladen? Ja, ja, und gestern und um, heute um 11 Uhr planmäßig hochgeladen. Das So zum ersten Mal im Leben noch, Ein ich Kommt jetzt, warte. <lacht> Ey, ich kann jetzt gerade nichts machen, der Philipp. Ja, mach. Oh, Spitz, okay. ja. Das ist nicht immer Eisen. Ja. Ja gut. Ja. Ja. Ich hab, ich hab genug Hauptstadt. Ja, ich hab genug Holz, um mir das zu leiden. Hey, die hast, hast du doch aber gestern schon hochgeladen. Die, die andere Folge war doch, wir sammeln uns und luden Kisten. Du hast ah, gestern ja. schon die Folge hochgeladen. Ja, Entschuldigung, hast du recht? Alex. Ja hm. was, hast du jetzt habe jetzt einen Aufruf mehr? Entschuldigung. Ja, warte. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich Ich Guck mir gut. jetzt die Folge an. Okay. Aber nicht, dass du denkst, dass ich mit dir rehe, ich mit dir in der Folge rehe. Was ist denn auch was passiert? <lacht> ja. Ich hab schon mal mit dem Cookie angefangen zu rehen. War nur die Folge. <lacht> <lacht> Kann man machen. <lacht> ich, hey, ich hab so ein Tier gelackt, das ist ja Wahnsinn. Warte mal kurz. Ich, ich hab ich bin schon voller Dias. Du? Ja, kein einziger. <lacht> Alex, geh runter vom Store, weil du denkst, es ist um 15 Minuten. Ja, warte mal. Ich glaube noch nicht ganz, ich glaube, ich fahre 3 Minuten Digga. Testaufnahme. Achso, das zeigt dann halt bei der Aufnahmezeit nicht zu. Ey, ich schau mir da jetzt jedes Mal einen Count, ich bin ja nicht komplett behindert. <lacht> <lacht> hm. Ah, mir wird... Alter, also ein Diamant, okay, Dann, dann, dann passt es mir schon. <lacht> <lacht> dann ist genug klar. da. kann in den Titel einschreiben, Diamantenglück. Hier, hier, Dias, Dias, Dias, hier, Ich glaube, ich bin süchtig, oder? Das halt Hey, Drew, mal irgendwie meinen, das mache ich halt halt. Hab trotzdem keine Probleme. Uh, Alex! Ja? Ich mute dich mal kurz, gell? Ja, mach das. Ich will, ich will mir deine Folge noch angucken. Okay, das hat zu dir. Hey, yo. Ich rufe dich gleich, ruf gleich noch mal an, mach dich wunder vom Server. Ja, geil. Okay. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Hey, das ist doch keine Art. Oh, Wir haben mit Art hier schon zufrieden. Alter, okay. man lang kurz. Okay, Iron. Laura, das war's. Eieieiei. Ei, ei, ei. Was machst du? Keine Ahnung, lass <lacht> das, schon... das, dann... das war der, das nice... war das war der niceste Move, den wir im Leben gemacht haben. Wer macht <lacht> denn da scheiß Fackeln dringegangen? Was ist da? Okay, da war's schön. Oh, Abkürzung. Oh. Sieben Eisen. So, ich glaube, wir haben genug lang aufgenommen. Natürlich kann Diamant, aber dafür die nächste Folge direkt am Start. Ja, und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr die Runde gefallen habt, gebt einen Daumen hoch. Ja, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao. Ja, wir spielen auch Actually um, bis zu einer Safe Place. Was ist eine Safe Place für dich?